Ich erzähle euch ja immer wieder, dass man im Garten, ja die ganzen Sachen, die man im Garten schneidet, dass man die eigentlich nicht wegschmeißen sollte. Und jeder, der mich kennt, der wirft mittlerweile sein Chinaschiff nicht mehr weg. Hier ist nämlich dieser wunderschöne Rückschnitt. Ist nach Ostern und ihr könnt, äh, ja, ihr könnt schon ahnen, es hat natürlich auch die Optik fast von Stroh. und Man kann das so super verwenden. Das ist was ganz Tolles. Und dann war ich auch noch im Garten und da habe ich ganz tolle Weinreben, ja Weinranken. Und da war ich jetzt unterwegs, habe also meine schönen Weinranken geschnitten und habe hier einen ganzen Sack tolle Weinranken. Das ist also ein echtes Kapital. Ist ein bisschen dunkel, da sieht man kaum, obwohl doch noch sitzt. Ja, und diese Weinranken, die sind ein bisschen störrisch. Ich weiß nicht, ob ich euch das zumuten soll dass ihr mal mitguckt, wie das geht. Aber Weinranken, die wollen gebändigt werden. Und wenn man diesen Kampf gegen diese Ranken, die jetzt hier so schön störrisch aussehen, wenn man das alles gewinnt und mit Hilfe eines, da mache ich euch nochmal rein, das bekommt ihr bei Floristik24, dieser schöne braune Basteldraht, nennt er sich, oder auch Myrtendraht, und wenn man mit Hilfe von dem Draht und Chinaschiff und Weinranken, und, äh, ja, und nochmal ein paar Pff, Hände mit Schmackes, <lacht> dann bekommt man so ein schönes Ergebnis, so schöne Grenze, die auch so ganz toll natürlich sind, nestig, und da kann man so vieles damit machen, Frühlingsblüherein, Straußenei, ja, oder, also, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Basis, und mit diesen Arbeiten, da wird es auch österlich weitergehen. Und ich habe noch oh, ich hab so viele Ideen damit. Aber schmeißt euren Rückschnitt nicht weg, sondern verwendet den. Der ist so schön. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Bei dem China-Schiff gibt es ja auch diese Blüten. Die fusseln auch unheimlich ab. Ja, die sind eigentlich wunderschön, ein traumhaft. Die fusseln total ab. Aber ich zeige euch mal, nicht, wie, man, ja, wie man die behandelt dass die nicht mehr so, dass diese Fussel nicht mehr so wegspringen. Und zwar, da gibt es natürlich was ganz Einfaches. Ja, zeige ich euch auch. Gibt es bei Floristik24 Sprühkleber. Ja, man nimmt, also wenn der Kranz fertig ist, nimmt man einfach Sprühkleber und sprüht nochmal vor allem diese, diese Blüten, ja, diese fusseligen Blütenstände, sprüht die nochmal schön ein. Und dann halten die ganz toll. Und dann hauen die nicht mehr ab. Kleine Tricks und Mittel zeige ich immer gern. Aber das war jetzt nur so eine kleine Vorbereitungsarbeit. Ja, ich denke natürlich auch schon so Richtung Ostern, Frühlingsgrenze. Und das wollte ich einfach mal gezeigt haben. Das sind dann auch so meine Samstagnachmittagvergnügungen. Und ich muss natürlich auch mal ein bisschen planen, die nächsten Videothemen. Und eins davon, das gibt es jetzt gleich. Bleibt mal dran. Und... Guck bis zum Ende, weil es gibt ja immer viele, viele Tricks und Kniffe, die ich zeige. Los geht's. So, etliches später. Ich ziehe jetzt mal die Handschuhe aus. Bin ich endlich fertig? Der Beutel ist leer. Der Chinaschiff ist weg. Der ganze Sack mit den Weinranken ist auch fort. Und ich bin total happy, dass ich diese schönen, diese schönen Grenze äh, jetzt gewunden habe und man sieht auch so schön mit dieser Schwungform, diese Weinreben. Ja, also schneidet nie mehr eure, eure Weinranken ab und macht die einfach in Müll. Und ich nenne mich jetzt, ich sortiere die mal nach Größe. Ich nenne mich jetzt stolzer Besitzer von vier tollen Grenzen. also doch interessant, wie viel Material in diesen Grenzen verschwindet. Und ach, die Fortsetzung folgt. Ich werde euch bestimmt was Schönes zeigen. Ich bin jetzt irgendwie völlig verstaubt und verwuschelt. Der Boden sieht aus, die, der Laden ist dreckig, aber ich habe es jetzt geschafft und jetzt, wenn ich endlich gefegt habe, dann mache ich auch Feierabend und ich freue mich drauf. Falim, falim. Hallo liebe YouTuber. Nachdem ich euch kürzlich ja gezeigt habe, wie ich schön diese Nester vorbereitet habe, ist jetzt der Endsport für Ostern. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt muss ich auch endlich mal äh, was richtig Schönes draus machen. Und für diesen Endsport wollte ich euch doch mal das bepflanzte Osternest zeigen. Und dazu. So, dazu muss ich in diesem ja, Nest natürlich eine stabile Basis reinbringen. Jetzt habe ich mir einen Karton genommen, der klappt zwar ein bisschen, aber den Karton möchte ich gern in diesen Kranz reinsetzen und damit dieser Karton nicht durchfällt, habe ich jetzt einfach so Stäbe genommen wie von den Orchideen, ja, diese schönen festen Stäbe, ich ziehe die hier durch, schiebe diese Stäbe hier durch und zwar ich schiebe die jetzt hier ganz unten ja also unten durch unten nenne ich jetzt also da wo dann am schluss natürlich der boden ist nicht mittig weil das ist ja alles pflanztiefe die ich sonst verschenke und ich habe auch einen heißkleber genommen und mit dem heißkleber mache ich jetzt einfach so ein bisschen an so einen stab ein bisschen heißkleber und schiebe dann anschließend den stab hier so einfach wieder ein bisschen rein so zack und das Ergebnis soll natürlich sein, dass dieser Stab nicht mehr rauskommt und dass der auch nicht verrutscht. Nicht, dass es irgendwie klack macht und, und der Boden fällt durch dieses Nest durch. Ja, das wäre natürlich Käse. Ja, ich habe auch passend zu Ostern, habe ich mich auch mal ein bisschen schick gemacht. Ich habe gedacht, ähm, jetzt geht es dann wieder ums Ganze, weil wir sind echt dabei, den, ganzen, den Laden zu dekorieren. Das ist, wir bereiten uns so vor und es gibt natürlich so viele Bestellungen und so viele Leute, die auch schöne Ostersträuße wollen, die Ostersträuße verschenken, äh, verschicken, ja, also das ist jetzt, das ist jetzt die Zeit, wo wir jede Hand brauchen und wo, wo natürlich alles, alles hübsch gemacht wird und äh, in der Tat ist es dann auch so, nach so einem Ostersamstag ist hier eigentlich kaum mehr was im Laden, der Laden ist total leer, ist auch gut, dass dann der Ostermontag kommt weil ähm, beziehungsweise am äh, die, Dienstag muss ich dann wieder komplett frisch einkaufen. Und es geht dann ja auch, ist schon in den Sommerflor über. Sommerflor nennen wir dann auch die ganzen Pflanzen, die man natürlich draußen, die sommerlichen, äh, hat, obwohl ich da immer ein bisschen gespalten bin, weil ähm, es gibt, es kann bis zu den Eisheiligen ja noch Nachtfrost geben. Und deswegen bin ich mit den Pflanzen immer so ein bisschen gespalten, so früh diese Sommerpflanzen zu pflanzen. Naja, gehen wir mal zurück zum Frühling. Jetzt habe ich hier meine Basis, also mein Gitter, habe ich hier also jetzt passend gemacht. Was ich bei der Vorbereitung aufs Video natürlich schon vorbereitet habe, ist meine Pappe genau in der Form von dem Kranz. Und, Moment, ein bisschen reinstecken. So, und man sieht, das ist jetzt also schon eine schöne, feste Basis, ja, und da, auf der Basis kann man also auch in der Tat gut arbeiten. Ja, zum Thema Ostern wollte ich euch doch noch mal ganz kurz einen kleinen Ausflug zeigen. Ich hatte ja auch mal ein Video mit Hornfeilchen im Filzmantel. Das ist also eine ganz süße Geschenkidee zu Ostern. Und diese Hornfeilchen, die haben wir jetzt nicht nur eingefilzt und haben hier ein schönes Zwiebelchen und Moos und auch eine kleine Perlhuhnfeder dran gemacht, sondern wir haben auch noch Kätzchenzweige und mit einer Schleife. Und das ist also ein Geschenk, ein Mitbringsel, das super, super gern genommen wird und sehr gern geschenkt wird. Und ich finde immer, mein Spruch ist ja immer, Höhe macht wertig. und dieses Hornfeilchen ist durch seine Zweige, ist also richtig, richtig süß. Ja, kann man also in verschiedenen Variationen äh, ja dekorieren. Hier habe ich dann oben nochmal so ein Federchen, ein bisschen Rosmarin und von den Kätzchen, die, äh, ja, die buschigen, mir fehlen die Worte, wie sie es nennen, auf jeden Fall diese wunderschönen kleinen Kätzchen, die habe ich dann auch da dran gemacht. Und so gibt es also viele Spielereien. Hier sind Wachteleier statt Zwiebelchen es, äh, ja, es findet sich immer so viel Schönes und eigentlich gibt es noch viel mehr Schönes, aber wir hatten in der Tat ach, jetzt auch vor Ostern, ich könnte so, so viel zeigen, aber Filmen kostet halt Zeit und ähm, was natürlich viel mehr Zeit kostet als Filmen ist das Schneiden und das äh, ja, das ja äh, äh, die Videos zu produzieren. Ja, und Das sind natürlich dann Stunden und deswegen würde ich ganz viel, viel mehr zeigen, als ich zeigen kann. Ganz einfach, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Aber trotzdem mache ich ja jede Woche ein Video. So, ich habe jetzt hier ein Stück Folie. Das lege ich auf die Tappe. Und dann kommt auch schon die Erde. Ja, und so mache ich dann doch fast jede Woche ein Video. Heute habe ich mal wieder die Kamera aufgehängt. Ich bin alleine im Laden. Ich habe also keinen hier dabei, der filmt und deswegen ist die Kamera jetzt heute mal statisch und ich halte euch die Sachen auch in die Kamera und zeige die. Aber das vor Ostern, ich wollte euch das unbedingt noch zeigen, das gepflanzte Nest, weil ich das so so schön fand und so süß. Und das ist jetzt so eine Arbeit, die so ganz nach meinem Gusto ist. Glaube, man braucht jetzt hier ein bisschen Erde. Man kann die wie so einen kleinen Maulwurfhügel anhäufen, weil ich brauche natürlich auch ich brauche natürlich auch für manche Pflanzen ein bisschen Platz. Man sieht es hier an der Topfgröße, ja, dass, diese, dass diese Narzissen ein bisschen Raum brauchen. Und die würde ich in der Tat schon mal mittig pflanzen. So. Und die anderen Pflanzen da drum herum setzen. Dann habe ich natürlich passenderweise. Äh, habe ich Bellies genommen. Ich wollte eigentlich zuerst die Begonie in das Nest setzen. Ich habe gedacht, boah, die wäre ganz toll, aber die hat so einen Topf. Ich glaube, die kriege ich da gar nicht rein. Also das ist wieder mal so der Klassiker. Ich entscheide mich während dem Video dann doch für eine andere Lösung. Und genauso ist es auch heute äh, bei den Bellies. Da mache ich jetzt auch so einen kleinen Trick, weil das ist natürlich jetzt so eine Höhe. Ich nehme den jetzt einfach für die Ostertage ist es gut und ich denke, dass die trotzdem ganz gut überleben. Ich schneide einfach einen Teil von den Wurzelballen ab, weil ich kriege die sonst gar nicht so schön rein, dass die sich da so rein, ja, rein kuscheln in dieses Nest. Und was ich auch mache, ist, ich teile den Wurzelballen einfach. Ja? Und damit ich die an zwei Stellen schön reinsetzen kann, und dann sieht es auch total süß aus. Da teile ich den Wurzelballen. Und ich glaube, dass, dass ich mir dann mehr Gefallen tun, dass es dann auch hübscher ist. Dann habe ich noch äh, die Muscari. Die kann man auch sehr schön vereinzeln. Ja, da sind ganz viele Zwiebelchen in dem Topf drin. Und die kann man auch sehr schön vereinzeln. Und dann kann man die ganz hübsch platzieren. Was ich jetzt auch mache. Ich setze die jetzt so um diese Bridal Narzisse drum herum. Und es ist natürlich immer schön von der Gestaltung her, wenn in der Mitte. Die, wenn in der Mitte die höchste Pflanze ist, was auch schön hoch ist, sind die Hyazinthen. Davon habe ich zwei mitgebracht, ja, eine weiße und eine blaue. Und die Hyazinthen, die setze ich auch an diese Narzisse. Aber was ich mit der Narzisse jetzt auch zuerst mache, die, die Ideen kommen ja auch wieder mal beim, beim Arbeiten. Ich nehme einfach ein Messer und schneide, schneide dieses, ja, diese, schneide den ein bisschen höhe pflanzhöhe schneide ich weg weil die sitzen mir einfach zu hoch und die muss ich jetzt hier ein bisschen eingliedern die hübschen so und dann geht es auch gleich viel besser und dann passt es auch viel besser dass die narzisse äh, entschuldigung dass die Hyazinthe hier auch dazu gepflanzt wird also wir brauchen schon immer ein bisschen erde und Erde, Erde ist gut, man kann mit Moos auch mal stopfen, aber beim Moos ist natürlich das Problem, wenn man zu viel Moos nimmt, Moos entzieht der Pflanze in der Tat äh, Wasser, also Moos, ähm, Moos ist eigentlich sehr kontraproduktiv dafür, dass die Pflanzen auch halten sollen und deswegen würde ich mit Moos äh, zum, ja, zum Füllen ich, äh, sehr sparsam äh, agieren, das finde ich ist nicht so nicht so dienlich und nicht so gut um die Pflanze gut zu versorgen. Ich brauche noch einen schönen Platz, weil ich habe hier noch ein echtes Highlight. Ich habe noch ein ganz ganz süßes Nestchen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch mal an ein Video erinnert, in dem ich Chinaschilf gedreht habe, also selber gedreht mit so einem goldenen Draht. Hier sieht man das so ein goldener Draht. Und das sind diese Nestchen, die ich, von denen ich jetzt natürlich total profitiere, weil ähm, genau jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich diese Nestchen super gebrauchen kann. Und ich habe das letztes Jahr... Ah, das war so eine totale Fleißarbeit, die ich da gemacht habe. Ich habe das zu Hause gemacht. Es hat gestaubt. Ähm, mein Mann war froh, als ich dann endlich abgerückt bin mit meinen Nestern. Ähm, aber als ich jetzt in den Keller kam und die gesehen habe, habe ich gedacht, cool, das war echt eine super Vorbereitung und habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Und ihr seht, ich teile auch viele Pflanzen. Hier teile ich nochmal den Efeu und pflanze den auch nochmal so als kleine Spielerei seitlich in mein Nest rein. Und der macht natürlich auch nochmal richtig, richtig schön spielerisch. So, jetzt muss ich mal so langsam dazu übergehen, meine Folie zu schneiden. Ja, ich möchte ja nicht, dass die Folie, also im Moment sieht das Nest so aus, dass die Folie hier total übersteht und das ist natürlich Quatsch. Die Folie muss jetzt weg, aber ich habe die extra während dem Pflanzen dran gelassen. Aus dem Grund, weil ich ansonsten, dann kann ich die Erde, die jetzt so drüber bröselt, ja, die kann ich dann ganz leicht, hebt die Folie an und zack ist es wieder drin. Das ist natürlich super praktisch. Und die würde ich erst am Schluss in Form, ja, die in Form des Nests dann schneiden, also sprich äh, wegschneiden die Reste. Und das Schöne ist, ich kann dann das, alles, was, was übersteht, kann ich natürlich auch noch mit Moos abdecken. Und nehmt auf jeden Fall ein schönes frisches neues Stück Folie, weil nichts ist ärgerlicher, als das Nest fertig zu haben und dann festzustellen, wenn man so ein bisschen wässert, ähm, dass die, trocknet, dass es trock, das, ist, ähm, das, das ist. Ist natürlich alles schon passiert, auch hier, und ähm, da haben wir uns geärgert wie der Teufel. Das fanden wir echt doof. Ich werde auch ein bisschen zart wässern, das Ganze. Man kann immer gut wässern, indem man so eine kleine Gießkanne nimmt mit so einem schmalen Auslass. Und dann kann man, das, kann man das gut steuern, weil mein Efeu war ein bisschen trocken. Und Zwiebelpflanzen brauchen eh wenig Wasser. Die sind ja sehr, die ernähren sich ja eigentlich aus ihrer Zwiebel heraus. So, jetzt habe ich auch schönes Moos. Moos ist ja, also so wenn man das so ganz trocken äh, ja, lagert. Hält sich das auch super, super toll, was ich trotzdem mache und man sieht hier jetzt auch, wie das dann nochmal schöner grün wird. Ich sprühe das trotzdem nochmal richtig schön ein, bevor ich das auseinandernehme. Boah, seht ihr, wie dunkelgrün das wird? Toll, oder? Ich sprühe das jetzt nochmal richtig schön ein, bevor ich das verwende. Weil, was ich jetzt natürlich machen möchte, ist, in meinem Nest die Erde... Und vor allem die Ränder mit dem Plastik, die möchte ich natürlich mit Moos abdecken. Das sieht ja viel schöner aus. Das ist ja dann so, ach, so Original-Ostern. Ne? Und ich lege dieses Moos auch tatsächlich hier nur drauf. Weil wenn ich, das, wenn ich das Ganze mal anders bepflanzen möchte, dann kann ich das Moos runternehmen und kann, kann einfach wieder was Frisches reinpflanzen. Ohne, ohne jetzt, äh, ja, wenn ich das kleben würde, könnte ich natürlich auch machen. Aber ich sage das einfach mal im Kunden. Dass es das nur draufgelegt ist und der soll, dass das so ein bisschen vorsichtig ähm, ja, getragen wird. Ich glaube, kein Mensch kommt auf die Idee, dieses Nest auf den Kopf zu stellen. Zumindest keiner, der vernünftig denkt. Und dann sollte das auch kein Thema sein. So. Also, jetzt ist also alles mit Moos schön abgedeckt. Und eigentlich habe ich jetzt noch so mein. Mein Highlight habe ich jetzt noch, was ich euch ja versprochen habe. Das ist mein Nestchen. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, gehe ich jetzt einfach mal im Laden gucken. Ich gehe jetzt ein Nestchen klauen. Moment, ich bin gleich zurück. Oh, die gefunden. Also dieses kleine Nestchen hier haben wir einfach gefüllt mit ein bisschen Moos, mit Federchen, mit Wachteleiern und auch das Nestchen Lege ich jetzt einfach drauf hier auf meinen, auf meinen Kranz. So, jetzt drehe ich das Ganze mal zu euch, damit ihr auch seht, was ich hier so gemacht habe. Und ich denke, man kann das Ganze jetzt nochmal, ja, man kann noch ein paar schöne Details geben, indem man dem Nestchen ein paar schöne Zweige gibt. Die sind jetzt toll ausgetrieben, das ist die Korkenzieherweide. Ich mache einfach das Grün ab, weil das Grün hält natürlich nicht ohne Wasser, das ist klar. So, und das finde ich jetzt auch sehr schön. Mein Gedanke ist, die Zweige einfach so spielerisch noch dazu zu stecken und ich wollte dem einfach nochmal so ein ja, Oster, das ja Zweige und, und Frische und alles sprießt und alles, alles kommt raus. Ja, und das das, das äh, spiegelt sich ja auch in den frischen Zweigen wieder, in den frischen Blüten. Das ist jetzt echt fürs Osterfest so ein richtiger Knaller. Ich habe natürlich für die Zweige, die muss man ganz vorsichtig stecken, weil ähm, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht meine Folie durchsteche. So, und dann hätte ich noch, könnt könnte jetzt natürlich auch noch mit, mit gelben oder, oder grünen oder mit Wachteleiern, aber ich würde es jetzt ziemlich natürlich belassen, mein Nest. Und ich habe hier noch was Wunderschönes. Das habe ich bei Floristik24 bekommen. Ich habe mir echt einen Wolf gesucht im Großmarkt und habe das nirgendwo gefunden. Und diese schönen Perlhundfedern, ich liebe Perlhundfedern. Die sind so schön, guck mal, so, so schön. Ich lasse bewusst beim Kleben mal kurz die Handschuhe an. Ihr mögt es mir verzeihen, weil ich habe mir schon so oft die Finger gebrannt. Und ich wollte jetzt vor Ostern eigentlich... Äh, mir nicht nochmal die Finger verbrennen, da habe ich keine Lust dazu. Und ähm, falls ein bisschen Heißkleber Richtung von meiner Haut kommt, habe ich dann immer noch zum Schutz ähm, meine Handschuhe. Außerdem also, pflanze ich ganz gern mit Handschuhen. Ich gebe es offen zu. Ich finde das, äh, find das ist so ein... Äh, ich muss dann meine Hände nicht so ruinieren und ich mache das zwar, wenn es nötig ist, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dann finde ich das ganz schön doof. So ihr Lieben, es ist jetzt Karfreitagmorgen und äh, ich habe jetzt endlich alles fertig. Im Laden ist auch alles fertig und ich wünsche euch jetzt ein ganz tolles Osterfest. Genießt es, genießt es, wenn die Sonne kommt und ähm, ich hoffe, ihr habt auch so ein schönes Nestchen oder eine schöne Deko und freut euch, euch an den tollen Ostertisch zu setzen. Und ich schicke euch einfach alles Liebe, ein paar Sonnenstrahlen, ein paar österliche Grüße. Und sage bis bald, viel Spaß, schöne Tage von eurer Margit. Tschüss!